Es ist heute schon angesprochen, dass bei all den Sanktionen, die äh, ausgesprochen wurden, dass sich auch einige äh, dort deutlich über das Ziel hinausschießen und ihre privaten Sanktionen äh, starten, indem sie russische Geschäfte angreifen, indem Kinder in der Schule gemobbt werden mit russischem Hintergrund. Und ich hätte eine Bitte an uns, äh, lasst uns das nicht tun. Und wenn uns das begegnet, dann steht bitte auf dagegen und nimmt diese Menschen in Schutz. Denn die Russinnen und Russen, die hier sind, genauso wenig die Russe wie die Russinnen und Russen in Russland, die unterstützen nicht alle Putin. Zum großen Teil sogar kämpfen sie gegen ihn oder sind zumindest in einer kritischen Haltung ihm gegenüber. Und das sollten wir respektieren. Eine... Flüchtlingswelle rollt im Augenblick auf uns zu, das war immer das was wir in den letzten Jahren gerne gehört haben, die Flüchtlingswelle, die kommt und so weiter. Wir haben im Augenblick auch wieder Flüchtlinge, die zu uns kommen und die wir hier mit offenen Armen empfangen und es ist ganz viel Bereitschaft zu sehen, zu helfen. Viele Leute starten Privattransporte in die Ukraine, sammeln Windeln, Monatshygiene und und andere Artikel des täglichen Bedarfs fahren Sie dort selbst hin, bringen Flüchtlinge wieder hierhin mit zurück. Das sind ähm, äh, bewundernswerte äh, Privatinitiativen und äh, die Spendenbereitschaft ist groß, die Hilfsbereitschaft ist groß. Aber lasst uns bitte an der Stelle eins nicht vergessen. Wir hatten 89, kamen hier viele Flüchtlinge zu uns aus der DDR. Aber es dauerte ein paar Wochen und da schlug ihnen offene Ablehnungen entgegen, weil ne, da waren junge Männer untergebracht in, in Häusern, die sich äh, aus der Sicht der Nachbarschaft nicht anständig benahmen. Wir hatten im Kosovo-Krieg hatten wir einen Haufen Flüchtlinge hier, die bei allem Mitgefühl für den Krieg dort und die Gräuel, die dort passierten, und auch denen schlug Ablehnung entgegen. Wir erinnern uns auch natürlich an, an 2015, an wir schaffen das, dass wir am Bahnhof gestanden haben und die, die, die Flüchtlinge willkommen geheißen haben. Und innerhalb von wenigen Wochen schlug auch das in Ablehnung um. Wir werden das möglicherweise auch dieses Mal wieder erleben. Lasst uns dagegen aufstehen. Lasst uns darauf vorbereitet sein und lasst uns damit umgehen. Lasst uns... Lasst uns diese Menschen weiterhin unterstützen und lasst uns unsere Flüchtlingshilfe in ihrem Bemühen nicht erschlaffen. Das wäre mir ein wichtiges Anliegen. Ähm, vielleicht, vielleicht noch ein kurzes Wort, weil ich hier für die Grünen stehe, zu den 100 Milliarden. Äh, ich kann euch sagen, am Sonntag beim Verfolgen der Bundestagsdebatte ist auch so manchem grün äh, die Kaffeetasse aus der Hand gefallen. Und äh, wir haben erst mal gestaunt und gedacht, 100 Milliarden für die Pflege. Ähm, nein, leider nicht, sondern äh, innerhalb von kürzester Zeit ist dort sehr viel Geld versprochen oder wird jetzt sehr viel Geld locker gemacht, ähm, um die Bundeswehr auf Vordermann zu bringen. Wir müssen uns genau angucken, wie diese ganze Geschichte jetzt passiert. Was nicht passiert, ist das, was vorhin gesagt wurde. 100 Milliarden fließen dieses Jahr äh, in Waffen. Äh, das wird nicht der Fall sein, sondern diese 100 Milliarden werden über viele Jahre dann entsprechend aufgelöst. Die Diskussion, was jetzt mit so einem Sondervermögen, ob es in dieser Höhe kommt und was damit passiert, die wird jetzt im Bundestag geführt werden und die wird jetzt zwischen den Parteien entsprechend geführt werden. Und da werden sich die Grünen sehr dafür einsetzen, dass das nicht allein in Rüstungsgüter fließt, sondern dass wir den Sicherheitsbegriff sehr viel weiter fassen. Dazu gehört der Zivilschutz, dazu gehören auch die, ich dachte nicht, dass ich irgendwann mal Christian Lindner zitiere, aber die die Freiheitsenergien, die erneuerbaren Energien sind Freiheitsenergien, nannte er das. Und ähm, äh, auch das wird dort nach unserem Willen eine Rolle spielen, während die CDU, die sich mit an den Verhandlungstisch sitzen möchte, am liebsten ähm, alles in die Bundeswehr pumpen möchte. So, ähm, genau davon müssen wir natürlich nach Möglichkeit wegkommen und das werden wir sicherlich auch tun. So, und ähm, jetzt guckt Christa schon zu mir rüber, weil ich ihr versprochen habe, dass ich auch ganz kurz bin. Ähm, wie gesagt, danke, dass ihr durchgehalten habt bis hier und ähm, jetzt, jetzt trete ich hier auch zur Seite und hoffe, dass ihr warm nach Hause kommt. Dankeschön.